Hast du unsere Freundin die Erde gesehen? Sie scheint sehr traurig zu sein. Ja, sie sieht wirklich traurig aus. Ich frage mich, weshalb sie sich schlecht fühlt. Mir ist aufgefallen, dass die Pflanzen, die auf der Erde wachsen, nicht mehr gesund aussehen. Sie sind nicht mehr so groß und grün, wie sie mal waren. Die Erde ist auch nicht mehr so braun wie früher. Sieht langsam wie Sand aus. Die meisten unserer Freunde sind weggegangen. Bald muss ich vielleicht auch weggehen. Warum gehen alle? Ich gehe, weil ich mich nicht mehr durch den Boden winden und meine Tunnel graben kann. Es ist so hart. Die Menschen haben so viele Pflanzen weggenommen. Diese Pflanzen haben den Boden geschützt. Vor der heißen Sonne. Jetzt verbrennt der Boden in der Sonne. Die Sonne macht auch die Erde hart. Die heruntergefallenen Blätter, Früchte und Blüten von diesen Pflanzen haben uns auch Nahrung zum Essen gegeben. Wir haben sie langsam in mehr Boden mit vielen gesunden Nährstoffen verwandelt. Die Menschen halten auch die Tiere fern. Ich bin ein Mistkäfer. Ich brauche Mist oder tierische Abfälle, um zu überleben. Tierische Abstoffe geben die Boden auch viele Nährstoffe. Ohne Pflanzen oder tierische Abfälle, die die Erde nähren, wird die Erde ungesund. Wie können wir hier leben? Aber wenn wir gehen wird das Regenwasser ohne meine Tunnel nicht in den Boden einsickern können. Der Boden wird zu so trocken wie eine Wüste werden. Die Pflanzenwurzeln werden auch nicht mehr weit nach unten dringen können. Keine Pflanzen werden hier noch leben können. Ich arbeite sehr hart daran, ein Geflecht unter der Erde zu schaffen, das alle Pflanzenwurzeln ernährt. Aber wenn die Menschen tief in den Boden graben, ruiniert das mein Geflecht. Ich kann den Pflanzen nicht mehr helfen. Die Menschen versuchen, Tiere und die Pflanzen fernzuhalten, damit sie nur das anbauen können, was sie möchten. Aber wir sind alle Freunde der Erde. Die Erde braucht uns und wir brauchen sie. Wenn keine Pflanzen mehr am Boden wachsen können, dann können selbst die Menschen nicht mehr die Nahrung bekommen, die sie brauchen. Sie werden hungrig sein. Sie könnten verhungern. Das ist der Grund, warum die Erde so traurig ist. Alles, was die möchte, ist uns beim Leben und Wachsen zu helfen. Aber jetzt kann sie das nicht mehr tun. Wir müssen etwas tun. Was können wir tun. Lasst uns die Erde fragen. Vielleicht weiß sie, wie wir helfen können. Erde, du, du siehst so traurig, traurig aus. aus. Wie, wie können wir dir helfen? helfen? Die Pflanzen sind nicht gesund. Meine Freunde verschwinden. Ich bin ganz ausgetrocknet. Ich möchte nicht zu Sand werden. Wir möchten, dass du wieder glücklich und gesund bist. Was sollen wir tun? Es ist eigentlich sehr einfach, mir zu helfen. Wir müssen die Menschen bitten, dass sie die Art und Weise, wie sie mich behandeln, ändern. Ich brauche das ganze Jahr über Schutz vor der Sonne durch den Schatten von Pflanzen und Bäumen. Ich brauche auch die Nahrung aus den Pflanzen und den tierischen Abfällen. Dann, wenn ich geschützt und genährt werde, kann ich mich wieder um alle kümmern. Ich kann das Regenwasser und die Nährstoffe, die ich speichere, mit euch allen und mit den Menschen teilen. Ich kann meine Tunnel graben. Ich kann meine Geflechte machen. Ich kann viel Mist haben. Und ich kann wieder glücklich sein. Lasst uns einen Brief an die Menschen schreiben. Wir müssen ihnen sagen, dass die Erde geschützt werden muss. Idee. Kannst, Kannst du uns, uns helfen? Viele Menschen wissen nicht, was mit uns passiert, und sie realisieren nicht, was geschehen wird, wenn wir es nicht in Ordnung bringen. Bitte macht, dass mehr Menschen über die Welt Bescheid wissen. Dann wirst du auch ein Freund der Erde sein. Du könntest Briefe schreiben, du könntest ein Bild malen oder ein Gedicht über die Erde schreiben. Du könntest anderen wissen lassen, was du machst. Dass jeder die Bedeutung der Erde versteht. Lasst uns zusammenarbeiten, um die Erde zu retten. Lasst es uns wahr machen.